Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Froschkönig-Talk. Heute ist der erste Talk und wir haben einen Gast eingeladen, der uns unterstützt, die liebe Andrea, eine Mutter von uns in der Förderung, die ganz viel zu sagen hat über den Trockenvorrat. Das heißt, liebe Andrea, erstmal herzlich willkommen. Wir machen ja alljährlich im Januar schon seit ganz lange im Grunde, eine große Aktion, da gibt es zusätzlich Lebensmittelgutscheine für unsere trockenvorrat -Aktion. Erklären Sie doch mal unseren Zuschauern, warum das für Sie persönlich wichtig ist. Ja, erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, zum Thema Trockenvorrat. Das ist ja insofern eine sehr, sehr gute Idee, egal ob man jetzt ein oder mehrere Kinder hat einen Trockenvorrat oder Vorrat an sich anzuschaffen, äh, ist immer gut. Ähm, Gerade jetzt in der Zeit, wo man vielleicht ein bisschen weniger einkaufen geht, ähm, weil es ein bisschen schwierig ist oder man auch nicht so viel rausgehen möchte, äh, habe ich jetzt, also ich persönlich mit dem Trockenvorrat, also mit den Gutscheinen ähm, ja, mir den Vorrat anlegen können, dass ich nicht mehr jeden Tag einkaufen gehen muss. Aber Andrea, wenn ich Sie unterbreche, ja. ähm, erklären Sie doch ganz kurz den Zuschauern, was ist der Trockenvorrat? Ach, das ja. hört sich so an wie <lacht> Hundefutter, wissen Sie? So ja. Trockenfutter oder Nassfutter ja, oder so. richtig. Ähm, erklären Sie doch einfach den Zuschauern, die es nicht wissen oder sich nichts darunter vorstellen können, was das ist. Ja, also die äh, Froschkönige geben äh, pro Kopf einen bestimmten Betrag an Lebensmittelgutschein. Ähm, damit können dann die Mütter Väter einkaufen gehen und unter Trockenvorrat äh, ist halt all das gemeint, was man lange haltbar äh, lagern kann. Zum Beispiel eine Konserve Erbsen mit Möhrchen oder Nudeln, Reis, ähm, so Geschichten, äh, die man eigentlich immer zu Hause haben sollte, falls man mal nicht zum Einkaufen kommt. Ja, oder wenn es am Monatsende eng wird in den Familien, genau. das also kein Haushaltsgeld mehr da ist und man noch Nudeln und ein bisschen äh, Tomatensoße hat, dass man schnell Nudeln mit Tomatensoße macht, weil ja. das mögen die Kinder ja doch immer ganz gerne. Richtig. ja. Also deswegen hatten wir uns das ja auch überlegt, äh, deswegen ganz kurz genannt eben Trockenvorrat. Genau. Ja. Ja, und Sie waren schon einkaufen dieses ja, Jahr? Ja, ich war schon einkaufen. Äh, brauchte ich natürlich dann auch ein Auto für, ist klar, weil wir ja doch viele Personen sind. Yeah. Wie viele ähm, Personen sind Sie im Haushalt? Also das äh, bin ich, man nennt sich ja eigentlich nicht zuerst, aber ja, ja. das bin ja. ich mit meinen fünf Kindern. Also wir sind insgesamt sechs Personen Ja. und da braucht man schon mal ja, eine ganze Menge. Ja, ja, ja. ja. ja so also ein paar Tüten Nudeln mehr. Ne? Ja, ja, richtig. <lacht> ja, ja ja Da muss man auch in anderen Dimensionen ja. kochen und dementsprechend ja. auch in anderen Dimensionen ja. einkaufen. Ja. ja, das habe ich geregelt und äh, bin jetzt super glücklich, ja. dass ich den Vorrat wieder aufgefüllt habe. Ne? Aber in äh, diesem Jahr haben wir eben aufgrund von Corona doch ähm, auch die Hygieneaktion, die wir eigentlich im Februar immer machen, äh, vorgezogen und haben äh, den Familien ähm, nochmal zusätzlich pro Kopf einen äh, Hygienegutschein gegeben, dass sie äh, Zahnpasta, Seife, äh, Corona-bedingte äh, äh, Hygiene-Sachen einkaufen, ein paar Masken vielleicht oder Desinfektionsmittel oder wie auch immer. Haben Sie das auch schon gekauft? Ja, das habe ich in einem Rutsch dann mit mhm. erledigt, weil die zwei Läden auch direkt nebeneinander sind. Äh, bei dem Hygiene-Einkauf muss ich auch noch dazu sagen, dass das äh, für uns halt auch besonders gut ist, weil äh, wenn man ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat, kann man auch anders einkaufen. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht diese Gutscheine gehabt hätte, hätte ich ganz anders eingekauft. Ich hätte dann zum Beispiel ein Waschmittel geholt, was halt äh, ja, von der Menge her weniger ist, weil dann auch der Preis anders ist. Ja, ich, Sprich, ja. ich hätte dann äh, ein Paket mhm. geholt, was vielleicht nur fünf oder sechs Euro kostet, äh, weniger Menge. Und dann muss ich natürlich öfters einkaufen. Ja, ist es ist klar. nicht nur eine Geldersparnis, ja. es erspart mir auch viel Zeit, die ich dann wieder auf die Kinder äh, mhm. aufwenden kann. Mhm. Ja, sehr schön. Ich ähm, möchte unsere Zuschauer bitten, genau hinzuhören, weil wirklich das sehr wichtig alles ist, was wir hier machen und gerade diese Aktionen im Januar und Februar, weil eben im Januar auch alles bezahlt werden muss. Es wird alles abgebucht und dann wissen Sie von sich selber wahrscheinlich, wie eng es werden kann und am Ende des Monats ist einfach Ende bei den meisten. Und äh, darum haben wir uns entschlossen, schon seit Jahren diese Aktion ins Leben zu rufen. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich fürs Zuhören, Zuschauen. Und äh, Andrea, ganz liebe Grüße, ganz lieben Dank. Und schön, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und nicht gescheut haben, vor die Kamera zu gehen. Weil auf YouTube ist ja doch weltweit, wenn man so will. Und äh, vielen Dank. Ja, das habe ich aber auch gerne gemacht. So, jetzt sind wir zum Schluss gekommen. Wir haben ganz viele schöne Sachen geholt. Trockenvorrat können wir jetzt wieder auffüllen zu Hause. Und alle sind glücklich und zufrieden. Vielen Dank, sage ich, auch im Namen meiner Kinder, an alle Froschkönige und natürlich die Spender, die das erst möglich gemacht haben. Ich finde es nochmal, ich würde mich herzlich freuen, wenn Sie unseren Kanal liken, teilen. Und natürlich abonnieren. Somit werden ganz viele Menschen auf uns aufmerksam und wir können wieder ganz viel Gutes tun. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.